Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Hey, da ist Donkey Kong. Den dürfte es ja wohl jetzt ein bisschen einfacher sein, ne? wir mal. Hier haben wir einen Kondor. Hauen wir den aus der Luft. Äh, der wohnt Ja, okay. Ich glaube, mit Donkey Kong ist unsere Erfolgsrate so ein bisschen am besten. Also nehmen wir den weiter, ne? Oh. Warum sagst du mir nicht, dass ein Dings ist? Alter! immer das gleiche ey. irgendwie sind die gegner die mitten dabei sind irgendwie die schlimmsten wisst euch da macht überhaupt nichts weil sie verarschen deswegen werde ich eingefroren ey. das ist aber unfair ey. Ich habe ich dann auch noch nicht. Hat euch auf den Falschen geworfen, ey. Willst mich eigentlich verarschen? Kommen wir face hier runter. darf gesagt nicht wahr seine hey dieser Pizza. Aufbauend. Ich wurde mir mal empfohlen, dass ich das auch spielen soll. Ich so ein Rollenspiel-Fan bin halt, ne? aber ja, weiß nicht. aufbauen tut mich irgendwie überhaupt nicht reizen. So weil irgendwie, so wie ich das verstehe, ist hat mir so realitätsgetreu. Halt, also spielt halt nicht irgendwie in der Fans Welt, sondern in der echten Welt. Halt, kämpft auch mit echten Gegenständen oder irgendwie so was die Baseball schläger und jojos und was weiß ich, ich gegen irgendwie normalen leute und was weiß ich weiß ich nicht so auf, so auf so was stehe ich jetzt nicht so unbedingt mit einigen ausnahmen vorlaut zum beispiel ich habe lieber eine fancy welt Boah, junge Aber will mich jetzt hier verarschen alter dieser Pisser, bleibt hier. Warum kriege ich den nicht down? Hey, wie kann man die Charaktere so nervig eingestellt haben? Ey? Ich habe den ja überhaupt nicht gekriegt, ey. So. ich klatsche dich einfach. Beim Boden ist kann ich nicht betreten. Der geht natürlich wohin zum Boden, ey. Oh, mein Gott, gibt es doch einfach nicht, ey. Oh. Mit der KI haben sie ja richtig losgelegt. er ja, ist ja richtig nervtötend. Ja, so. Wenn vor, ich Du wirst bloß auch so schnell hinfallen. Ist doch egal. Ich fallen bei ihm hin. Das ist auch hier so schlimm, Metallquadrat. So ich muss mir echt für jede Situation irgendwie so ein, so ein Geisterdeck herstellen. Warum ne? er ehrlich. Oh, lass mich rein, ne? das ist so dein Ding, ne? Na komm mal her. Tode ist er. Ich bin niemand gerannt wird. vielleicht brauche ich mal einen neuen Geist oder irgendwie sowas. Hey, was hat denn? Ich sehe da ein Luftschiff. guck oh, mal da oben. Was ich da gefunden habe. Schade, starfox Star Fox Teams, ey. Kann ich den vielleicht kaufen? Oh, nie anyway. Mal fünf, bitte. Das ist so teuer. Aber also finde ich gut, wenn man Level Up Dinger hier kaufen kann. Ach, Dreck. So, den habe ich schon, den habe ich mal gekauft sogar hier. 99 Evolution möglich. Dann sollte ich vielleicht mal gucken, ihr Irgendwelche sehr starken Geister ab, die ich mit Linia austauschen kann. Aber vielleicht eine gute Idee, ne? Vielleicht einen mit mehr Verteidigung oder so. ist daran. Oder hier sollte ich auch mal gucken. Ofen. So, Hector zum Beispiel. Ein Feier im Charakter durch einen anderen ersetzen, ne auch da muss ich sogar... Da muss ich sogar andere Dinger hierfür opfern. Was? Ich muss seine eigene Tochter davor opfern? Gänger. schnart okay mach ja. ich die eigene tochter um den zu rufen und ich weiß was das wert nach beim smash auflagen kaputt katapultier resistenter irgendwie nicht was ist jetzt nicht so wert habe ich so gefühl und er steht sogar im besitz Ah, das wir die, weiß nicht, ob das jetzt so gebracht hat, nee, nee. da muss man wahrscheinlich auch mal irgendwann machen, so wegen beilenstein oder irgendwie sowas was. Laufraum der mehr Verteidigung oder Angriffskraft. Gucken wir mal, er ja, kostet ja wieder GP. Nee, Linden ist immer noch besser. Besser aussehen tut sie auch. So, ähm, ja, das kriegen wir wahrscheinlich wieder nicht hin, ne? aber langsamer. 8000 die Ja, ja, ja. Sind jetzt hier, das kämpfer jedenfalls. Der ist langsamer, okay. Guck mal. Ist super Rüstung. Das heißt, ich kann ihn durch nichts irgendwie stunnen oder so. Ja, toll, ich habe zehn mehr, Dinger. Also ich muss einfach nur drauf haben wie blöd Was macht ihr dafür ein angefallen springt auf mich und macht mir schaden dadurch war ich auch Na ja, komm da bringt irgendwie nicht so na ehrlich jetzt kommt er und haut mich Irgendwie einen Charakter nehmen, irgendwie der weiß nicht. seitdem man strategisch angehen Ich kann nicht hier jedes Mal mir an einen Gegner rankommen und den nicht erledigen. So, wer kann denn hier den schön auf den Nerven gehen? Ich würde sagen, da kann du. seiner blöden Dose und so, ne? Ich glaube, Ausdauer tut irgendwie nicht steigen, weil So, so, habe ich mir halt ungefähr vorgestellt. Man geht mal ein bisschen weiter weg von mir, ey. Ja, ich habe, wenn die ganze Zeit so nah aneinander sind. Meine an, ey. Das war so funktioniert, ey. Funktioniert sogar so. Bitte weg von mir. schaffe ich ja so was von so Sehr gut. Jetzt war ja gut das war vielleicht eine Dinge ist ja fertig wird schon gut gehen irgendwie ja, passiert wenn er Daniero mal Strategien einsetzt ne? Und setzt Dings ein Ding sein. Ihr wisst natürlich immer perfekt, wie man dann einsetzen muss. da ne? so, komm her. Wie du aus meiner Dose weg, ich ich zurück. So Taktik und Strategie, könnte Polizei sicherer und deine Angriffe sehr schwerer zu unterbrechen. Das ist auch nicht schlecht. über sollte ich mal ausrüsten, ne? Na, Angriffe sind schwerer zu unterbrechen. Warum denn nicht? Oh, Hallöchen, die Eiskleimer. Ich habe jetzt doch egal. Ja. ich ist mal einen an. Da, da, da, da, da. Pointe. Na, guck mal, ich stand da, und es ist nichts passiert. Ah. Warum habe ich so Probleme mit dir? Ey? Oh, ich habe mich schon wieder eingefroren. Oh, Junge, weg raus! Mein Gott, ey. nein, ich wollte meine. Oh. Gut. Oh, na na, du gehst weg. <lacht> wir mal steuern mal Steuer an. wieder ein paar Lernjuwelen. Oh, ist ich irgendwie ein Geist, der irgendwie mehr Lernjuwelen geben würde. Das wäre richtig gut. Aus oh, der jetzt als weg. Sehr gut. gar nicht da unten in h erstmal hochleveln mehr oder weniger und das wollte ich ne okay sparen wo ich wieder irgendeinen Mist hier kaufe So boom. und zeig mal Eiskleimer was vielleicht ein bisschen schwieriger weil die jetzt beide hell blau sind aber oh, ich will äh, laden und oh, ich wollte dings ausrüsten mein gott ich habe mich gerade gewundert ich bin schwieriger hier ich könnte schwören ich war jetzt gerade schwieriger äh, wegzuhauen aber Irresistenter, okay. Das ist so ein Geist, ach so, ich dachte, er wäre ja, okay. Wo ist denn die, die, ich gerade bekommen habe der runter macht ja aber katapultier-sicherer. Nehmen wir das mal. Vielleicht bringt's das ja. Und ich laufe nur als, äh, Nana. Und wie auch immer der andere hieß. aha ich dachte da kommt sich gar nicht vorbei oh, break through ja ist ja kriegst du auch noch musik anscheinend ich glaube Mann. ich ganz sagen da gibt es bestimmt körper über Körbe ich doch schon körper habe ich doch schon seit anfang an da ja, es hier nee. so langsam weiß ich aber auch nicht mehr, wo ich noch hin kann und wo nicht das Festung war zu schwer hier. Ich hier lang könnte ich noch gehen. Was ist hier denn noch? Wie komme ich da hin? Ich will da oben eigentlich hin. Danke. So, halt halt da oben. Relaxo versperrt den Weg. außer also aus Smash. Boah, ich habe gerade gewechselt. Ey. Siegen halb des Zeitlings ist er bewegt, der Gegner bewegt sich kaum. Okay, oh Gott, was? Ähm, Klappt so? Da jetzt sogar. Dann schaffen war kommen wir. Gegner bewegt sich, komm, der bewegt überhaupt nicht. Ich treffe nicht, was? Na ja komm schon, schaffen wir auf jeden Fall. Jetzt kommt ein Boot und du holt den ab, oder was? <lacht> okay. Ja, der war gut. Der, der Baseballschläger, der wäre jetzt gut. da also ist das jetzt im King K. Rool zweimal ein Superpilz, oder was? auf sein Gesicht. Hier auf sein Gesicht. Na na. Also irgendwas hoch, aber das wird ja auch nichts bringen. Okay, das war relativ einfach. Bin ich gut? muss ja auch mal sein ne? haben oh, mal hier selber der mit ein schwarzes loch dagegen äh, items ah, bitte nicht oh Gott. hats ein sehr denkbar blöden Ort hingeschmissen. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, jetzt fängt die Verwirrung an. Ich weiß nicht, welchen von den beiden ich bin manchmal. Boah. Boah. Okay. Na, einfach Einfach ist gut. Manchmal. So, wir machen einen Fortschritt hier. Plessy. Riesenverwandlung für Gegner. Ja, M master New 3D World. ich hey, gehe nicht auf meine braut los außer ich bin die braut weiß nicht ich habe ja die, die kostüme ja gewechselt kann sein dass ich irgendwie jetzt hier nana bin was banana hat den fertig gemacht verändert versinken im wasser natürlich kann auch so ein bauchplatscher machen so, deswegen bin ich jetzt Engel. Weil ich die strömung er reiten kann wenn er erst es keine ahnung leichter Dauerschaden wie du das möchtest gehen jetzt schnell auf ja geil ist auch voll putzig mhm. schon sagen was meine baut nicht an oder mich keine ahnung weiß nicht wer wer ist da kommen das jetzt sein können sorgt für durch irgendwann wo meine sprungkraft erhöht den letzten Part so wo bin ich bin schon aufgefallen als ich irgendwie Fox gespielt habe ja super geil aber also soll ich mal wieder von irgendwer treffen da ne? ich kann wieder gar nicht dazu hin zu treffen ey. manche Kämpfe ne? was tat? Boah, Junge. nicht oh, so nervig sein jetzt mal. kannst du mal aufhören immer da rein zu fliegen er hey, tut die prioritären oder wie auch immer man das nennt Komm schon der rennt aber auch die ganze zeit weg ne? oh. Warum habe ich so Schwierigkeiten, den wieder zu treffen? ey? Aber danke folgen folgend gegen die Fresse geworfen. Boah, was ist das hier schon wieder? Da bewegt sich so langsam und ich krieg den nicht getroffen. Und den rauskommt. Ich war sein. Oh, mein Gott, so schwer war das doch jetzt gar nicht. die aus mir wenn ay ay ay. ja, ja, ja, wir mal wir hier du schon bei jedem angriff irgendwie ja machen hey was meine baut nicht an außer ich bin die braucht natürlich wieder das ist noch nicht so steht noch nicht so fest da ist voll verwirrt mit den eiskleimers zu spielen weiß nicht wirklich wer du bist von den beiden ich habe dann, ich hab dann einen Blitz mit meinem Hammer abgefangen. Jetzt hat sich mein Hammer in Tors Hammer verwandelt. Geil. Pikachu kämpft nur mit. 10 okay, ich krieg mal ja, 10 von den Dingern, ey. wenn ich einen Kämpfer befreie, so wie er ausschaut. Wir mal hier rein also wissen ja noch pico äh, dreck okay, kriegen wir den noch der gegnerschein mit der ultra laser kna ich dachte mit ultras wäre ein bisschen krass gewesen In mir merke ich nichts von dieser Unbesiegbarkeit. Weil ich irgendwie so ein bisschen nicht so anfällig gegen Angriffe bin. ich glaube ich, wieder umrüsten. Ah, ist er nicht auch irgendwie noch ein Angriff? die Musik. Das ist irgendwie komisch. Anlernen an wie F0. Einfach nur so Was? Ich kann zwei Items auf einmal aufnehmen mit den Eiskleimer. Cool. Ja, ich nehme mal einer von denen. Geil. Jeder von denen kann irgendwie einen Gegenstand aufsammeln, ne? Macht Sinn, ne? gesehen ich habe diesen Spike kopf hier oder war immer hat sein soll aufgesammelt aber ich hatte noch dieses feuerschwert ist feuerball schwert hallo wo sind wir denn hier noch smog mock den shop ja auch noch der auf gibt schaden zieht durch die stage aber auch beim gegner ne? hey. Nö, dagegen ist natürlich wieder nicht dadurch. Alter. So. Wir schaffen aber wieder hier was. Cool. Ah, habe ich wieder ein neues Gebiet hier freigeschaltet damit Lauf cool das ist eine -zero auto nehme ich an aber dann kommen wir bald hier zu Dings zum dritten Charakter, wer auch immer war ich glaube der Bewohner ne macht das auf ja nicht lass mal in den Wissensbaum gucken aufleveln wir arbeiten hier darauf hin Vielleicht all seine ging doch überhaupt nicht verkehrt ja, die haben Wir wir wieder neue sachen zu verkaufen majora wir sind erst mal im finalen bosskampf im internet angesehen ey. voll krass verstörend ich kann mir nichts davon leisten Stimmt, ich habe meine geister und so gefüttert warum ne? ja, habe ich meilenstein Meilenstein nur so freigeschaltet habe oder irgendwie so was. Zum ersten Mal einen Geist gerufen ja, habe ich doch gesagt, so was irgendwie, nein, irgendwie so habe ich doch bestimmt freigeschaltet. Na dann mir, Shaman. wieder ein bisschen Musik kaufen. und oh, die sind allzu teuer gott was das für diesen Mal hat in der nächsten folge hoffentlich kriegen wir machen wir ein paar feierlen charaktere kriegen wir hoffentlich irgendwie diese feiern meilenstein dingen ja fertig und ja in dem sinne sage ich dankeschön schön für zuschauen und ich sehe euch in der nächsten folge Ciao, ciao.